Ich bin der Sio von der Bell Food Group und mein Anfang war in der Metzgerei Jänzer, wo ich immer wieder gerne zurückkomme, wegen meinem Lehrmeister, weil ich entscheidend war für meine Karriere. Ich glaube, es ist entscheidend der, der Lernende hat, also Input auf die Jungen. Umso mehr heute, wenn die Jungen anders angesprochen werden, als früher. Und wenn man das versteht, sage ich jetzt mal, dann hat man schon einen grossen Bonus. Es ist wichtig für die Jungen, die packen die Chance, ist ein toller Beruf. Ein Potenzial. Ich habe zumindest das Glück, etwas daraus zu machen, andere auch. Auch eine ist eine tolle Geschichte, das geht um Lebensmittel. Das sind Mittel zum Leben. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit, ein wunderbarer Job und ich kann mich nur motivieren, lernen zu gehen.